Herr Vorstand, können Sie mir mal erklären in ein, zwei Sätzen, wie die Strategie unseres Unternehmensbereiches ist? Ich habe das noch nicht so ganz verstanden. Das muss ich doch Ihnen nicht erklären. Das entscheiden wir da oben. Sie sind da, um das im Vertrieb umzusetzen. Ein reelles Beispiel. Zweites Beispiel. Hallo Chef, ich habe mir überlegt... Wenn wir die Anlage rumdrehen würden, dann müsste ich pro Tag eine halbe Stunde weniger laufen. So muss ich immer um die ganze Anlage rumlaufen. Und das lohnt sich doch. Die Anlage rumzudrehen, wäre doch nicht so teuer. Warum machen wir das nicht? Sie schon wieder mit Ihren Vorschlägen. Wir haben uns schon was dabei gedacht. Arbeiten Sie einfach engagiert weiter, dann ist es gut so. Jetzt haben die uns einen neuen Prozess Aufgesetzt. Jetzt müssen wir zwei Dinge mehr machen an der, am System. Warum hat uns denn keiner gefragt? Das ist doch ein Mist, so ein Schrott. Kennen Sie solche Aussagen? Kennen Sie so ein Verhalten? Das passiert immer wieder, wenn wir unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht beteiligen. Und es lohnt sich immer wieder. Ich habe damals in meinem Unternehmen KVB, das heißt, kontinuierlicher Verbesserungsprozess, eingeführt. Und dort habe ich gelernt, welches Know-how die Leute vor Ort haben. Denn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die den ganzen Tag an der Anlage stehen, die ein System bedienen müssen, die kennen ganz genau, wo die Probleme liegen. Und wenn sie die befragen, dann schaffen sie es eben auch, ein System so aufzusetzen, dass es nachher funktioniert. Ich durfte das später umsetzen bei der Einführung von SAP R3. Wir haben damals die Leute, die jeden Tag mit dem System arbeiten müssen, so fit gemacht, dass sie das System selber gecustomized haben. Das heißt, die haben die Werte gesetzt und haben festgelegt, welche Masken zu sehen sind. Und das Ergebnis war, wir hatten eine problemlose Einführung und niemand hat über das System hat. Es waren nur noch ein paar Feinjustierungen notwendig. Ich habe auch erlebt, wenn wir Menschen an einem Leitbild, an der Strategie zum Schluss mitarbeiten lassen, dann sind sie bereit, auch das Ganze mitzutragen. Und dann bringen sie das nach vorne. Und deswegen bitte ich Sie einfach, überlegen Sie sich doch mal, ob nicht das Thema Beteiligung Ihrer Mitarbeiter sinnvoll sein könnte. Dort, wo es Sinn macht. Es geht natürlich nicht überall, das muss ich auch ganz klar sagen. Wenn es klare Regeln gibt, dann können wir nicht darüber diskutieren. Also ich kann nicht in einem Atomkraftwerk, wenn die Notfallsituation da ist, anfangen zu diskutieren. Oder wenn es in meinem Unternehmen brennt, was ich wirklich mal erlebt habe, dann wird nicht diskutiert, da wird entschieden. Und da entscheidet einer, dann machen die das. Und dann gibt es keine Diskussion, keine Mitbestimmung. Aber im Regelfall, für normale Prozesse, ist es immer sinnvoll, gemeinsam zu überlegen. Dann werden die Prozesse definiert und dann hält man sich da dran. Neue Ideen oder Veränderungen kann man dann anpassen. Dann bin ich eine Stufe höher, aber dann wird es wieder eingefroren und alle machen es so. Und so entwickelt sich langsam alles immer zum Besseren. Also überlegen Sie sich, ob Sie nicht Partizipation, das heißt die Beteiligung Ihrer Mitarbeiter, mehr durchsetzen möchten oder anwenden möchten. Und Sie bekommen auch den Freiraum. Ich erläutere gerne, wie das geht. Ihr Michael Notdorft, unternehmensführung 24.de